braucht. Jetzt wollen wir schauen, welche Führung es denn braucht, um Universitäten in die Zukunft zu führen und ähm, um die Blended Universities möglich oder Wirklichkeit werden zu lassen. Und das HFD launcht ein neues Magazin, nämlich Strategie Digital. Das wird halbjährlich herauskommen wird eine spannende Lektüre werden für alle, die sich genau mit diesen Themen beschäftigen. Und wie gesagt, der Fokus jetzt in der ersten Aufgabe liegt ganz speziell auf der Führung und die Frage, wie Führung sich neu definieren kann auf der Hochschulebene, welche Qualitäten es da braucht, welche Werte, welches Miteinander und welche Strukturen. Und wir haben jetzt gleich drei der Redakteurinnen, die an, dem, an der ersten Ausgabe mitgewirkt hat, hier im Gespräch mit Josefine Sames. Ich freue mich wahnsinnig, dass Sie mit dabei sind und wir schalten Sie schon mal digital dazu, damit Sie sie sehen können, während ich Sie vorstelle. So, wunderbar. Mit im Call haben wir jetzt äh, Kerstin Meyerberger, Professorin für Lehren und Lernen an der Hochschule Hamburg mit dem Schwerpunkt Mediendidaktik Didaktik und ähm, ihrem Fokus in der Forschung vor allem auf der digitalen Transformation. Besonders spannend ist, dass sie genau den Fokus hat auf der Adaption agiler Werte und Prinzipien für den Bildungsbereich und ein Projekt hat Agile Educational Leadership, AEL. Herzlich willkommen. Und ähm, mit im Bild ist noch Ulf Daniel Ehlers, äh, einerseits Gründer von Mindfulleaders.net, aber auch Serial Entrepreneur und ähm, Professor für Bildungsmanagement und Lebenslanges Lernen an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, die er als Vizepräsident auch aus der Taufe gehoben hat und an der Gründung beteiligt war. Und jetzt zuletzt ähm, Scientific Director at the Future Learning Laboratory beim KIT in Karlsruhe. Herzlich willkommen. Hallo. Dann haben wir noch Anne Brill vom CHE-Zentrum für Hochschulentwicklung als Projektmanagerin des Hochschulforums Digitalisierungstätig und ähm, setzt sich da vor allem für das Thema zukunftsorientierte Lernraumgestaltung ein. Und für die Moderation gebe ich jetzt noch an Josephine Sames ab, auch vom CHE-Zentrum für Hochschulentwicklung. Hallo Josephine, hallo Anne. Ja, hallo. Hallo, ja, danke, danke schön für diese nette Einführungsworte. Herzlich willkommen dann auch nochmal von meiner Seite aus zu diesem Talk zum neuen Magazin Strategie Digital mit dem Schwerpunktthema Digital Leadership. Mein Name, wie Sie gerade schon gesagt haben, ist Josefins und ich bin Projektmanagerin beim HFD und führe Sie jetzt durch diesen Talk mit drei wunderbaren Gästen, die Sie aber auch gerade schon... Kennengelernt haben. Ja, zu Beginn, Zakis, du hattest gerade schon einiges zum Magazin gesagt. Ich hatte natürlich auch noch eine Folie dazu vorbereitet. Ich schaue, wo ich noch ergänzen kann. Also, warum überhaupt ein Strategiemagazin? Wir, und damit meine ich das Strategieteam des Hochschulform vom Digitalisierung, wir dachten, es könnte eine gute Idee sein, das Wissen rund um die strategischen Fragen zur Digitalisierung in Studium und Lehre zu bündeln. Und das wollten wir mit drei Komponenten machen. Nämlich einmal wollten wir unser Wissen und unsere Erfahrungen aus dem Team einbringen. Das zusammen mit zweitens der Perspektive aus der Community und aus der Hochschulwelt äh, ergänzen. Das heißt ganz im Sinne des Peer-Learnings, was wir im Hochschulforum Digitalisierung ja, äh, ja ganz gerne betreiben, sage ich mal. Und als drittes wollten wir die LeserInnen noch mit dem für diesen Strategiebereich relevanten Informationen aus dem, ich sag mal, HFD-Universum versorgen. Ja, und mit diesen drei Komponenten zusammen kommt dann eben raus, unser neues Magazin Strategie Digital, was wir du schon gesagt hast, ab sofort zweimal jährlich kostenfrei ähm, ja, zur Verfügung steht auf der Webseite von uns downloadbar. Ja, Thema des ersten Magazins ist äh, Digital Leadership. Aus dem Grund die strategische Ausrichtung von Hochschulen und ihrer Teilbereiche ist ganz unmittelbar verbunden mit dem Führungsverständnis ihrer Leitungspersonen. Ähm, da gibt es verschiedene Ansätze. Wir haben uns natürlich ein, äh, besonders das Thema Digital Leadership rausgepickt. Äh, und ähm, ja, in den letzten anderthalb Jahren ist sehr viel passiert. Die Corona-Semester haben einiges durcheinandergebracht, die Notwendigkeit der Digitalisierung bei den Agenten nach oben transportiert, vielfach als Beschleuniger für die digitale Transformation fungiert. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet es, eine Hochschule zu führen, die sich in einem solchen Prozess befindet? Was sind ähm, Erfolgsfaktoren für gutes Digital Leadership? was ist Digital Leadership überhaupt? Und genau dazu möchten wir jetzt sprechen. In diesem Sinne dann auch noch mal Hallo an unsere SpeakerInnen und ich würde starten direkt mit der ersten Frage an Frau Meyerberger. Frau Meyerberger, Sie forschen bereits seit einiger Zeit zum Themenbereich Digitalität, Agilität und Ambidextrie. Dabei explizit zum Ansatz des Agile Educational Leadership. Bevor wir später darauf eingehen, was dies genau ist. Warum braucht es aus Ihrer Sicht einen gesonderten Leadership-Ansatz für den Hochschulbereich? Also eigentlich braucht es keinen gesonderten Ansatz für den Hochschulbereich, sondern ich denke für den Bildungsbereich. Gerade weil viel Leadership-Entwicklung eben vor allem im unternehmerischen Bereich Passiert ist. Was mir vor allem wichtig ist, und die Begrifflichkeiten kamen ja heute auch schon, ist, dass ich eben nicht von Führung spreche und auch nicht von Digital Agile Educational Leadership. Das hat zwei Gründe. Das eine ist, dass ich Leadership heute in, in der Digitalität sehe. Also, ich denke nicht, dass wir speziell für Digital ein Leadership benötigen, sondern bin da doch der Überzeugung, dass wir im Grunde schon in einer selbstverständlichen Form der, Integr in, ja, der Integration beider Realitäten im Alltag dabei sind. Und es viel wichtiger ist zu fragen, ja, wer kann denn alles für die Hochschulbildung Leadership übernehmen? Also nicht eine Führungskraft sein, die, diese, die allein eine Leitung ist oder nur Qua Amtführung übernimmt, sondern mir ist es ganz wichtig, dass über diese tradierten Funktionen hinaus jede Person auch fragt, wie kann ich Leadership in meinem Bereich, sei es als Studierende, als Lernende, als Lehrende in der Administration, aber natürlich auch in der klassischen Ebene der, der Leitung der Politik, und ich nenne es so klassisch, Leadership übernehmen. Und mir ist es wichtig, dass hinter Leadership eben auch vor allem Werte und Praktiken und Prinzipien stecken. Und weniger der eine Ansatz oder die eine Lösung. Und deswegen denke ich, dass wir gerade für den Bildungsbereich nochmal gesondert schauen müssen. Und ähm, in diesem Fall sogar dem Hochschulbildungsbereich. Denn die Freiheit von Forschung und Lehre oder das Wissenschaftsfreiheitsgesetz ermöglicht uns ja geradezu auch sehr viel dieser Freiheit möglicherweise mal anders zu interpretieren, als wir es die letzten Jahre gemacht haben. Und unsere Spielräume eben auch zu nutzen, um sozusagen die nächste Generation ja, zukunftsfähig zu unterstützen und einen Rahmen zu schaffen, wie das Ganze funktionieren könnte. Und ja, wir kommen da später noch zu, aber meine Idee ist eben, dass Educational Leadership hier ein möglicher Weg wäre, nicht der Weg und den, denke ich, kann man auch nicht verallgemeinern, sondern das Besondere des Bildungsbereichs sollte hier immer vorne stehen. Genau, auf den Ansatz kommen wir gleich noch mal ein. Ähm, jetzt erstmal die Frage an Herrn Ehlers. Sie schreiben in, äh, in Ihrem Artikel, da habe ich auch die Folie, Sie schreiben in Ihrem Artikel, dass die Corona-bedingten digitalen Semester auch etwas Gutes hatten, nämlich dass endlich öffentlich über Hochschullehre gesprochen wird. Können Sie das konkretisieren? Was hat die Corona-Pandemie im Bereich der Lehre angestoßen und was hat das Ganze mit Digital Leadership zu tun? Ja, ich glaube, dass ähm, tatsächlich im Bereich von Leadership das Thema darüber reden ein ganz, ganz wichtiges ist. Wir sind dann tatsächlich bei, dem, bei der Frage, wie binden wir die Menschen ein, wie nehmen wir sie mit? Und das ist die Key, die Key, das Key Issue beim, beim Thema Leadership-Führung und auch in der Hochschule. Ich würde der Kerstin Meyerberger da explizit auch zustimmen, ähm, dass es gerade bei, bei der Frage, des digitalen Wandels im Bildungsbereich darum geht, diejenigen, die lehren, diejenigen, die lernen, in ganz besonderer Weise mitzunehmen. Das heißt, die Peripherie zu stärken. Das ist auch das, was wir in anderen Organisationsformen sehen, dass man immer mehr wegkommt von einer typischen bestehenden Ablauf- und Aufbauorganisationsdenkweise hin dazu, dass man Impulse aufnehmen muss, die von der Peripherie, also von denjenigen gewissermaßen, die am Puls der Zeit, der Lehre bei uns sind, aufnehmen kann und sich informieren lassen kann durch ähm, diese Stakeholdergruppen, ähm, wie denn Strategien ausgerichtet werden müssen, damit sie ermöglichen. Äh, denn darum geht es, ermöglichen, das muss in einer digital souveränen Hochschule, das ist so ein bisschen mein Leitbild für Digital Leadership, einer, das, das Ziel einer digital souveränen Hochschule, ähm, das muss dort passieren. Und digitale Souveränität ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, nicht nur bei der Einbindung von den Zielgruppen in einer guten Weise sie mitzunehmen in einen Wertediskurs für eine neu gestaltete Lehre, Werte für eine neu gestaltete Lehre, sondern tatsächlich auch dabei unsere Architektur der Aushandlung, die wir bisher haben in Hochschulen mit Senaten, Hochschulräten, Fakultätsgremien und so weiter, die auch digital fest, krisenfest, digital fest zu machen, gewissermaßen. Ja, also, ähm, was ist ein digital souveräner Senat zum Beispiel? Das ist eine ganz interessante Frage. Ja, also ähm, müssen äh, Senate jetzt in einen ganz neuen Aushandlungsprozess mit den äh, juristischen Dezernaten der Hochschule treten, mit dem Präsidium der Hochschule treten, denn jeder sozusagen dieser, ähm, dieser Akteure, hat plötzlich eine ganz konkrete Vorstellung davon, was es eigentlich heißt, wenn man Zoom oder Webex oder wen auch immer äh, als Videokonferenztool in der Lehre einsetzen muss. Jeder hat so ein sehr sehr stark gefühltes Commitment, in dieser Frage mitzureden. Äh, und das zu orchestrieren, das braucht es in einer digital souveränen Hochschule. Und da müssen wir ähm, meiner Wahrnehmung nach noch ähm, viel, ein, ein großes Stück Weg gehen, dieser Weg hat nicht nur zu tun mit ähm, Strukturen, Verordnungen, Regeln, Abläufen, Prozessen, sondern der hat vor allen Dingen auch zu tun mit ähm, einer neuen Kultur des Umgangs miteinander. Und da schließt sich dann auch wieder der Kreis zu dem ähm, Agile äh, Communication, Agile Leadership, ähm, äh, von dem Kerstin, Kerstin Meyerberger gerade gesprochen hat. Genau. Ja, danke schön. Das war ja auch schon ein großer Rundumblick. Äh, jetzt die Frage an Anna. Du hast im Magazin einen praktischen Ansatz gewählt. Gemeinsam mit Christina Tovar habt ihr fünf äh, Ansätze herausgearbeitet, wie Leadership im digitalen Zeitalter funktionieren kann. Kannst du zusammenfassen, worauf es aus eurer Sicht besonders ankommt? Ja, ich kann es mal versuchen. Äh... Das ist auf jeden Fall, haben wir uns mit einer ganz anderen Flughöhe mal daran äh, genähert ähm, und versucht, Orientierung zu schaffen. Was ist mit? Wie, wie kann ich jetzt im Alltag, ähm, abgesehen von dieser Ausnahmesituation, mit, ähm, mit, mit Leadership anders umgehen? Und um es zusammenzufassen, habe ich mal drei Positionen ein bisschen rausgesucht, die auch im Artikel natürlich noch mal expliziter stehen, aber... So das Feedback, was wir erhalten haben, ist, dass das Thema interne Kommunikation einen riesen Schub erhalten hat. Und Hochschulleitungen über digitale Technologien, über Plattformen, über Medien und so weiter auch viel schneller und viel direkter Sichtbarkeit schaffen können. Also Sie können sich als Führungsperson über solche um, Kommunikationskanäle ganz anders und um, stärker auch positionieren. Eben als Führungskraft Videobotschaften vermitteln, größere Townhall-Meetings anbieten, um so auch so eine Identifikation mit der Hochschule zu schaffen. Ich finde oder wir finden das in dem Artikel eine ganz große Chance für Führungskräfte, das Thema interne Kommunikation im digitalen Wandel auf eine ganz andere ähm, Wichtigkeit zu bringen. Ähm, ganz, also außerhalb der pandemie es sind für uns, also ist für uns das Thema Vertrauenskultur eine ganz, ganz wichtige Sache. Führung über Kontrollmechanismen und das haben auch meine beiden Vorredner schon ein bisschen angedeutet, das ist, wir müssen einfach neu aushandeln, wie wir miteinander arbeiten ähm, und auf, ich glaube, mit Vertrauenskultur ist die Basis, um überhaupt Veränderungen voranzubringen. Und das kann, sollte in Zukunft vermehrt auch über die Bewertung von Arbeitsleistung stattfinden und eben nicht über Kontrolle. Das ist ein ganz wichtiger, zentraler Punkt von dem Thema neuer Arbeit, New Work, was ja auch so ein Ansatz ist in unserem Artikel. Wir glauben, dass Mitarbeitende da viel eher bereit sind, neue Wege zu gehen, neue Sachen auszuprobieren, vielleicht auch ein Stück weit Innovation viel mehr voranzutreiben. Und digitale Souveränität wurde auch schon vor mir genannt, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ohne digitales Verständnis, digitale Skills, glaube ich, ist es auch schwer, Leadership anders zu verstehen. Und auch das wurde schon angesprochen, es geht als Führungskraft gar nicht so im explizit darum, alle Tools zu verstehen, alle die Infrastruktur komplett zu verstehen, sondern vielmehr die digitalen Vorreiter der Hochschule zu erkennen, durch den Austausch zu fördern, durch die Kommunikation zu fördern und da gemeinsam neue Wege zu gehen. Das wären so drei <lacht> Ansätze, die ja, ich entscheiden wollte. Hm. Ja, danke schön. Ähm, genau, ich sehe, die, die Zeit schreitet auch schnell voran. Herr Ehler, Sie melden sich. Ich wollte einen, ja. einen Punkt noch machen, der, der mir jetzt gerade in Sinn kommt, weil die Frau Pree davon spricht oder äh, am Anfang davon gesprochen hat. Und zwar dieses Thema, ähm, digital kann man auch noch besser präsent sein, Identifikation äh, stärken auch durch Kommunikation. Ähm, und ähm, ich wollte noch hinzufügen, sozusagen, dass darin einerseits eine Möglichkeit liegt, die, äh, glaube ich, wichtig ist zu nutzen ähm, und andererseits natürlich auch, eine neue Frage aufgeworfen wird, wie wir das, was wir sonst an Repräsentation gut eingeübt hatten, also wie sind Studierende repräsentiert, wie schaffen wir Inklusion von ähm, sozusagen Zielgruppen, die möglicherweise nicht so gut repräsentiert sind und so weiter, das müssen wir wieder neu sozusagen auch ähm, einbringen in die Hochschule ähm, und darauf müssten auch Leadership-Modelle ausgerichtet sein, diese Frage zu stellen, wie können wir also digitale Kommunikationsformen entwickeln, die sozusagen die Werte und Prinzipien unserer analogen Kommunikationsform auch so leben und weiterentwickeln und transponieren gewissermaßen, dass es nicht zu strukturellen Exklusionen kommt dabei. Das war mir noch einmal wichtig als, als einen ergänzenden Punkt. Ja, gerne. Ja, ich würde jetzt noch einmal zurückgehen zu Frau Meyerberger. Wir haben jetzt schon mehrfach über Ihren Ansatz des Agile Educational Leadership gesprochen. Und natürlich würde ich jetzt gerne noch einmal von Ihnen hören. Was ist das überhaupt? Können Sie das ja. erläutern? Ja, also in der Kürze der Zeit versuche ich es mit Verweis auf den Artikel ganz prägnant, indem ich sage, es ist ein Rahmenwerk. Also der Ansatz, der ist so die letzten zwei Jahre quasi emergent entstanden und ich selbst habe vor allem dann durch die Corona-Semester auch das Gefühl gehabt, es müssten erste Ideen jetzt aufgeschrieben werden. Das heißt, es ist auch im Moment ein Work in Progress. Es liegt eine erste Version vor. Die Grundidee dahinter ist, dass es mir darum geht zu fragen und aber auch eine Lösung anzubieten, wie Handlungsfähigkeit über in auch struktureller, aber personaler Art in Organisation, in Bildungsorganisation, in der Hochschule dauerhaft hergestellt werden kann, eben vor dem Hintergrund, dass unsere Umwelt, dass es im Grunde ja nicht neu, komplexer wird, dass sich die Dynamiken verändert haben. Und ohne jetzt wirklich in diese Narration zu verfallen, wir müssen ganz schnell sein, eher zu fragen, ja, was passt denn zu uns, um jetzt von der Reaktion auch in die aktive Gestaltung mit, mit rüberzugehen. Und hier habe ich... Ähm, ja, im Rahmen eben auch dessen, was eigentlich schon längst in anderen ähm, Themenfeldern wie Organisationsmanagement diskutiert wird, ähm, nochmal das im Grunde schon ältere Konzept der Ambidextrie wiedergefunden, das eben auch besagt, oder zu damaliger Zeit eigentlich eingeführt wurde, auch in die Diskussion, um zu sagen, wir brauchen beides, eine Unternehmung oder eine Organisation braucht sein Kerngeschäft, um bestehen zu können. Aber genauso auch, und das wird jetzt ähm, ja ziemlich offensichtlich bei komplexen Anforderungen immer ein Teil auch der in der Exploration, in der Innovation ist und das Ganze und jetzt kommt vielleicht nochmal Ihre erste Frage viel stärker zum Ausdruck, gerade im Bildungsbereich zu betrachten, ist ja etwas, von dem ich denke, das können wir besser lösen. Die meisten Erfahrungen sind ja doch, wir haben ein sehr solides Kerngeschäft und immer wenn Projekte kommen, gibt es die eine Seite, die sagt, super, wir haben neue Ideen und die andere, die denkt, hoffentlich ist das bald vorbei. Und genau da müsste es eigentlich jetzt, oder das ist die Idee von 3 den Mittelweg zu finden, nämlich zu sagen, wie kann man sinngemäß beidhändig sowohl ein solides Optimierungs- und auf ja, Effizienz und auch Kontrolle im Sinne von ähm, Schaffung der nötigen Kennzahlen, die wir leider noch brauchen, ausgerichtet ist, aber eben auch gleichwertig und eben auf Augenhöhe ähm, auch die ja, die Exploration, das stetige Ausprobieren und in diesem Feld und das betrifft vor allem Fragestellungen oder eben Lösungsansätze, die eher bei komplexen Herausforderungen notwendig sind, kommt oder liegt es dann auch nahe, entsprechend auch auf agile Prinzipien und Werten äh, zurückzugreifen. Und meine Ansatz oder die Idee ist im Grunde agile oder Agilität und Leadership für den Bildungskontext zu adaptieren und hier diese Beidhändigkeit, die im Grunde schon in uns und gerade in, in der Hochschulbildung vorhanden ist, zwischen Forschung und, äh, zwischen ich sag mal, Lehre, das ist mal ein einfaches Beispiel, zwischen den ähm, Pflichtveranstaltungen in recht festgezurrten Formaten vielleicht und den experimentellen Formaten, so ein kleines Beispiel zu bringen, das ist in uns ja schon drin. Und die Kunst besteht eben nun darin, viel stärker alle Personen möglicherweise darin zu stärken, dass sie das nicht permanent als Widerspruch oder Kampf sehen, sondern mit diesem sowohl als auch viel souveräner umgehen können. Wozu eben dann auch so etwas wie Ambiguitätstoleranz oder Umgang mit Ungewissheit gehört. Aber dass das eben auch zum Alltäglichen, zur Normalität werden wird. Und das ist sozusagen die Grundidee dieses Ansatzes, dieses Rahmens, dafür einerseits organisational den Rahmen zu schaffen oder den Rahmen zu schaffen, damit sich Organisationen in diesem Rahmen entwickeln können und auf der anderen Seite die Personen darin zu stärken, mit dieser Widersprüchlichkeit souverän umzugehen. Hm. Ja, spannender Ansatz. Wenn wir jetzt einmal in die Praxis schauen, in die Realität äh, an den Hochschulen, Anne, ähm, was meinst du, wie gut siehst du da die Hochschulen im Kontext von Leadership bereits auf das digitale Zeitalter vorbereitet? Ähm, ich finde das immer eine spannende Fragestellung. Ähm, zu fragen, wie ist jemand auf das digitale Zeitalter vorbereitet, jetzt speziell die Hochschule. Ich würde die Frage ein kleines bisschen umdrehen, ähm, weil sich auf etwas vorzubereiten, in dem man gerade schon ist, ist es einfach schwierig zu beantworten, sondern das digitale Zeitalter ist da, es, es bewegt sich einfach ein bisschen mittendrin, vielleicht noch am Anfang. Ähm, ich finde es eher wichtig zu beantworten, äh, wie wie weit sind die Hochschulen darauf vorbereitet, dies, diese Zukunft, diese Realität selbst mitzugestalten ähm, und zwar eigenverantwortlich mitzugestalten? Die digitale Zukunft wird ja nicht irgendwo erfunden. Ja. Die wird so passieren, wie wir sie uns gestalten, wie wir sie vorantreiben, wie wir sie mitentwickeln wollen, äh, wie wir sie mitgestalten wollen. Ich glaube von dem Feedback, was wir erhalten haben, wie auch der Artikel entstanden ist und was wir als im Hochschulforum Digitalisierung mitkriegen, hat sich irre viel getan. Also steht völlig außer Frage. Ähm, flächendeckend würde ich schon noch sagen, dass da noch Sch Zurückhaltung zu spüren ist, ähm, mehr ähm, Eigeninitiative, proaktiver die Dinge in die Hand zu nehmen. Ähm, ein bisschen mehr ähm, Spielräume zu schaffen, Experimentierräume zu schaffen, um eben die Lösung, die, die, die individuelle Lösung für die Hochschule zu finden. Ähm, natürlich hat die Pandemie einen tollen Schub ermöglicht. Das ist ein bisschen paradox natürlich, dass es dazu kommen musste mit diesem Hintergrund. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass die Zurückhaltung einfach aus Unsicherheit noch entsteht, weil, wie Frau Malberger auch gerade sagte die Welt sehr komplex geworden ist. Es ist für den Einzelnen einfach schwer zu verstehen, für eine einzelne Führungskraft natürlich auch, aber so wie wir uns gerade bewegen und mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, ist da sehr viel Empowerment auch entstanden. Hm, wunderbar. Ja, ich äh, weiß grad gar nicht genau. Ich habe eine Uhr mit drei Minuten. Ich glaube, wir haben aber eigentlich noch sechs Minuten. Aber vielleicht ist noch Zeit, zack ist, dass wir einmal an dich gehen können und du uns erzählen kannst, äh, was im Chat passiert ist. Äh, sind da Fragen, die vielleicht geclustert werden können, äh, Anmerkungen? Kannst du da was berichten? Ja, sehr gerne, ähm, Josefine. Ähm, in der Tat, wir haben noch drei Minuten für die Diskussion und zwei für den Chat. Ja. Äh, so war das geplant sozusagen. Also okay. wir sind noch entspannt in der Zeit. Allerdings ähm, ist im Chat gerade Mittagspause, wenn ich reinschaue. Ich habe schon mal vor fünf Minuten gefragt, ob es noch Fragen und Anmerkungen, Gedanken gibt zu dem, was diskutiert wird. Bisher hat keiner darauf reagiert. Ähm, daher könnt ihr ähm, gerne noch eure Gedanken einfach zusammenführen. In den nächsten drei Minuten und wenn eine Frage reinkommt, mache ich mich bemerkbar. Okay, ja, dann habe ich natürlich auch noch Fragen parat, sehr gerne. Eine Frage, die ich gerne noch an Herrn Elas stellen wollte. Wir haben jetzt ja zwar so einen ganz schnellen Durchlauf gehabt durch die äh, durch durch äh, ja verschiedene Führungsthemen, Leadership-Themen. Ähm, eine Sache ist natürlich, dass wir sagen, durch die Corona-Pandemie ist unglaublich viel passiert. Es gab einen Anschub. Auf der anderen Seite ist aber zu beobachten, dass ähm, nach drei ja, nahezu vollständigen digitalen Semestern ähm, die Hochschulen jetzt wieder in die Präsenz zurückgehen. Hochschulen sich auch bewusst als Präsenzhochschulen platzieren, positionieren. Herr Ehlers, ist das eine Entwicklung, die aus Ihrer Sicht ähm, aus Sicht des Digital Leadership mit Sorge zu betrachten ist, ist das wieder eine Rolle rückwärts oder ist das auch vielleicht gar kein Widerspruch? Wie sehen Sie das? Herr Elas? und nee. bevor Sie antworten, jetzt sind zwei Fragen reingekommen. Ich glaube, es hat die Bitte auf der Tonspur gebraucht, weil wahrscheinlich die Leute den Chat nicht visuell offen hatten. Das heißt, Herr Elas, wenn Sie so eine Minute für die Antwort nehmen, dann haben wir noch zwei Minuten für die zwei Fragen, die Sie mittlerweile reingekommen sind. Zu Ihnen. Ganz schnell. Wir ähm, haben im Moment gerade ein Leadership Forum, wo 40 Hochschulen über das Thema debattieren. Noch ähm, drei Monate, wir haben vor sechs Monaten angefangen. Und es besteht ein enormer Orientierungsbedarf. Ähm, dieser Orientierungsbedarf ist ähm, in Bezug auf Governance-Modelle und Leadership äh, gegeben, aber auch in Bezug auf ganz konkrete Fragen, wie gehen digitale Prüfungen, wie rechtssicher ist, etc. Das heißt, ich glaube, wir sind da wirklich in eine, eine Orientierung, eine Experimentierphase hineingestoßen worden. Und jetzt geht es darum, in den nächsten Monaten und Jahren daraus Schlüsse zu ziehen. Das zweite, der zweite Punkt, den ich machen wollte, das ist der Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Leadership hat natürlich auch damit zu tun, Hochschulen, Organisationen in die Zukunft hinein zu, ich sag mal, provozieren auch gewissermaßen, ja nicht nur zu organisieren, dass alles gut läuft, was an Herausforderungen gerade derzeit da sind. Und da, ähm, glaube ich, ist es eine große Aufgabe, Kommunikationsforen zu organisieren, in denen sich Meinungen gebildet werden können, in denen Visionen entwickelt werden können ähm, zu den äh, multiinstitutionellen ähm, Studienverläufen der Zukunft, Micro-Credentials, neuen Studienformen und so weiter. Ähm, und da glaube ich, kann Corona viel, äh, hat Corona viel bewirkt, die Corona-Hochschulschließung und Online-Lehr- und Lernzeit viel bewirkt. Denn ähm, hier haben wir Möglichkeiten ausprobiert, die vorher undenkbar waren. Daher glaube ich, ist das eine ganz, ganz spannende Zeit, die jetzt kommt. Nicht einfach vom Leadership, aber spannend für die Hochschulen. Vielen Dank. Dann werfe ich noch schnell die Fragen in die Runde, die wir hier haben. Ähm, Udo Thelen fragt, welche Rolle spielen Digital Readiness und Data Literacy für Führungskarrieren in der Wissenschaft? Wer möchte kurz darauf antworten? Äh, gerne, gerne Freiwillige vor. Ähm, ansonsten leite ich die Frage einfach weiter. Ich finde, ja, Vielleicht kann ich ja. ganz, ganz schnell darauf antworten. Also ähm, Digital Readiness spielt eine enorme Rolle. Ähm, bei Führungskräften gerade. Äh, es ist aber verdammt schwer, jemanden zu finden in diesem Bereich gerade. Mhm. Äh, Frau Meyerberger, Sie haben doch bestimmt auch noch was da hinzuzufügen bei dem Punkt. Ähm, ich würde sagen, das hat ähm, für mich greift das viel zu kurz, diese Frage, ob es für die Führungskräfte relevant ist. Also ich glaube, wir sind an dem Punkt, dass für alle AkteurInnen es relevant ist, über, ich nenne es wirklich medienbezogene Kompetenzen zu verfügen. Und zwar für den jeweiligen Handlungsbereich und äh, wo, wo ich wie aktiv sein müsste. Und für mich gehört das mittlerweile selbstverständlich dazu. Und nach den letzten anderthalb Jahren ähm, tatsächlich ist das kein gesonderter Punkt mehr in der Liste. Mhm. Vielen Dank. Dann verbleiben uns noch knapp ein, zwei Minuten. Und ich würde zu dir zurückgehen, Josefina, mit der Frage, vielleicht auch für den Wrap-up, welche Themen denn uns dann in einem halben Jahr bei der nächsten Ausgabe oder vielleicht sogar der Ausgabe danach erwarten? Das ist nämlich die letzte Frage, die noch im Chat ist. Wunderbar. Das ist eine Steilvorlage. Dafür gibt es gleich noch eine Folie. Ich würde ganz kurz noch eine letzte Abschlussrunde machen mit den SpeakerInnen. Und zwar mit der Bitte, ich beginne einen Satz und Sie beenden den Satz. <lacht> Frau Meierberger, ein Quick Win auf dem Weg zu Digital Leadership ist? Dass sich gerade so tolle emergente Praktiken entwickeln und eben so viel Power in denen ist, die gerade viel probieren. Wunderbar. Anne, was Wissenschaftseinrichtungen in Sachen Digital Leadership am allerdringendsten lernen müssen, ist? Mut zur Veränderung. Wunderbar. Und Herr Elas, die wichtigste Führungseigenschaft einer Hochschulleitung im digitalen Zeitalter ist? In all der Vielfalt auch an das Digital Wellbeing der Menschen in der Organisation zu denken. Wunderbar. Ja, ich danke Ihnen für diese spannenden und wertvollen Einblicke. Die Zeit ist unglaublich schnell rumgegangen. Ganz knapp noch zum Ende eine letzte Folie, der Ausblick auf das zweite Magazin. Das nächste Magazin wird ähm, circa März, April 2022 erscheinen. Thema, Schwerpunktthema wird sein, Planet University. Also ja, auch aufgreifend das Thema hier auf diesem Festival. Die Wortwolke, da sieht man schon ganz viele verschiedene Impressionen. Wir haben auch schon einen Call for Good Practices in das aktuelle Magazin integriert. Das heißt, wenn Sie spannende Beispiele für die Hochschule von morgen haben, senden Sie die uns gerne zu. Die E-Mail-Adresse sehen Sie hier, strategie digital .org. Die Adresse können Sie gerne auch nutzen für Lob, Kritik zum Magazin, wenn Sie in den Verteiler möchten. Wir freuen uns immer über den Austausch. Ja, und dann... Bleibt mir an der Stelle noch zu sagen, vielen, vielen Dank an die SpeakerInnen, vielen Dank an ZACKES für den Anteil äh, mit dem Q&A und dem Publikum noch viel Spaß beim weiteren Festival. Mhm. Vielen Dank vielen an die wunderbare Dank. Moderation, äh, Josefine. Danke. Ich habe gerade noch mal die E-Mail-Adresse im Chat gepostet, einfach copy-pasten und gerne für Einreichungen verwenden.